Windel Wunderland Florian und Melanie haben sich in einem ABDL Forum kennengelernt. Nun wird er zum ersten Mal bei ihr übernachten. Eigens für ihn gestaltet seine Freundin das Schlafzimmer zu einem Windel Wunderland um. Wird sie ihm damit eine riesige Freude machen und ein unvergessliches Wochenende bereiten?